Schulden wir einander Gesundheit und sind wir eigentlich selber schuld, wenn wir krank werden? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ricarda Heimann. Ich bin Referentin für Bildungsarbeit mit älteren Menschen und für religiöse Bildung. Und neben mir sitzt meine Kollegin Christiane. Christiane, noch? Ja. ich bin Christiane Wessels und arbeite auch im Fachbereich Erwachsenenbildung, Familienbildung und bin da zuständig für die politische Bildungsarbeit. Ja, und wir unterhalten uns ganz gerne mal beim Mittagstisch und heute möchten wir euch an dem teilhaben lassen, worüber wir uns aktuell Gedanken machen. Und das ist das Thema Gesundheit und Krankheit. Wir befinden uns ja aktuell, also hoffen wir jedenfalls, am Übergang von der Pandemie zur Nachpandemiezeit. Und da haben wir bestimmt einiges zu bewältigen an Themen über die wir nachdenken wollen und unser Verhältnis zur Krankheit und Gesundheit hat sich doch in den letzten Monaten, jetzt schon fast Jahren, verändert. Und auch schon vor der Pandemie, kann man sagen, hat sich in der Gesellschaft schon einiges gewandelt im Verhältnis zur Gesundheit und Krankheit. Und wir wollen das jetzt auch nochmal in dieser Linie sehen. Da hat sich ja vieles getan in den letzten Jahrzehnten. Die Lebenserwartung hat sich deutlich verändert. Wir haben Risikofaktoren identifizieren können, wie das Rauchen, was äh, besonders gesundheitsschädlich ist. Und ähm, in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge wurde auch einiges getan, damit die Menschen zum Beispiel weniger rauchen. Die Medizin hat Fortschritt gemacht. Wir leben immer länger und wir haben auch alle gelernt, dass Ernährung, gute Ernährung und Sport dazu einen Beitrag leisten. Nicht zuletzt kriegen wir auch von der Biogerontologie immer tolle Botschaften gesendet. Wir können auch bald 200 Jahre alt werden. Und es scheint ja ein bisschen so, als wäre Gesundheit eigentlich eine Frage von Machbarkeit und gutem Management. Dürfen wir uns da eigentlich noch ungesund verhalten? Und wie gehen wir damit um, wenn wir doch krank werden? Macht uns das einen Strich durch die Rechnung oder können wir dann immer noch ein gutes und gelingendes Leben führen? Ja, und nicht zuletzt ähm, haben wir auch während der Pandemie ähm, besondere Beobachtungen nicht so schöner Art machen können, ähm, wie Menschen in der Gesellschaft ähm, damit umgehen, wenn an Nachbarn, Freunde, wie auch immer an Covid-19 erkranken oder sogar die Angehörigen von Verstorbenen plötzlich geschnitten werden, ähm, gemieden werden und ähm, sich Dinge anhören müssen, wie es ist ja auch kein Wunder, dass er oder sie sich jetzt angesteckt hat, so wie er sich verhalten hat und ähm, selbst das sind jetzt schon ziemlich drastische Beispiele, aber ich glaube, wir kennen auch alle so ein bisschen aus dem Alltag, ähm, dass die einen die Corona-Verordnung besonders streng auslegen, die anderen nicht so streng und dann gibt es Spannung und ähm, ja, also da ist, steckt schon ganz viel drin von diesem Thema und ähm, ja und auch ein Aspekt, den möchte ich auch nicht ungenannt lassen, dass ähm, die Menschen mit asiatischem oder arabischem Aussehen, die jetzt Ende letzten Monaten die Erfahrung gemacht haben, dass sie sehr viel häufiger noch diskriminiert wurden, weil sie als potenzielle Überträger des Virus ähm, gesehen wurden. Also da ist einiges im Schwange. Wir merken, Gesundheit, Krankheit, das hängt mit so vielen gesamtgesellschaftlichen Aspekten zusammen. Und wir haben jetzt erstmal Beobachtungen gesammelt und gedacht, ja Mensch, das ist irgendwie sowas, da wollen wir mal insgesamt drüber nachdenken. Das ist natürlich ein Riesenthema, ein ganz großer Berg. Und äh, wir haben versucht, ein paar Aspekte auszufinden, über die wir auszufiltern, über die wir heute reden möchten. Und wir fangen vielleicht mal damit an, zu überlegen, was ist denn eigentlich Gesundheit und Krankheit? Christiane, du hast da, dir, da ich dich so ein bisschen eingelesen mit dieser WHO-Definition und ja, so. Und das ist gar nicht so einfach, kann ich nur sagen. Also dass äh, da eine klare Definition überhaupt irgendwie zu finden, was ist Gesundheit, was ist Krankheit. Ähm, Krankheit kann man vielleicht noch sagen, okay, Abwesenheit von Gesundheit, aber das trifft es ja auch nicht so ganz. Bei Gesundheit ist es fast noch schwieriger zu formulieren, was nun sich dahinter verbirgt. Und ich habe mal geguckt, so eine Definition, die, die schon eigentlich relativ alt ist, aber die auch immer wieder auch zitiert wird und die eine große Wirkmächtigkeit auch einfach hat, ist die Definition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Da heißt es, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist eine Definition, die ist schon wirklich, ich glaube von 1948 schon, die wird auch immer gerne wieder genommen oder als Hintergrund genommen, auch für neuere Definitionen oder Überarbeitung. Ich finde die eigentlich auch immer noch, muss ich sagen, relativ gut, weil die hat viele positive Aspekte. Die geht ja, wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt, auch über diesen rein körperlichen Aspekt ähm, auch hinaus und nimmt noch andere Aspekte in dem Bericht, also in dem Blick, also diese ganze psychosomatische. Ganzheit kann man auch sagen und dass eben auch das Verhältnis auch zur, zur Mitwelt und das finde ich eigentlich ein sehr, ein sehr schöner Aspekt auch an gerade an dieser ähm, Definition, die die WHO da trifft für die Menschen auf der ganzen Welt. Ja, die versucht ja sozusagen Definitionen auch zu finden, die über kulturelle Unterschiede hinaus für alle Menschen gelten sollten. Das finde ich, hat sie ja eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt aber auch immer wieder Kritik, die da dran geäußert wird, also auch problematische Aspekte. Ja, wird da Gesundheit auch zu so einem Art idealtypischen Zustand gemacht, wird das sozusagen auch ein Stück weit überhö überhöht. Und wer könnte denn eigentlich von sich behaupten, da so ein vollständiges Wohlergehen in all diesen Aspekten auch für sich ähm, dazu erreichen oder auch zu haben oder für sich beanspruchen zu können. Also Und Gesundheit wird da natürlich zu einem, ja, einem richtig einem hohen Gut kann man auch sagen ne? und äh, rückt damit auch so in den ins Zentrum auch des gesamten Lebensentwurfs. Man könnte ja eigentlich sagen, es ist eigentlich eher eine Bedingung, die erfüllt sein müsste, um einen guten Lebensentwurf machen zu können. Und hier wird es sozusagen Teil auch des Lebensentwurfs. Also diese, diese Überhöhung ist auch immer etwas, was ein bisschen kritisch auch gesehen wird, gerade an diesem äh, Definitionsversuch, wo wie gesagt, ich den insgesamt gesehen eigentlich dadurch dass er auch so breit aufgestellt ist eigentlich auch ziemlich gut finde wenn man so sich anschaut so was hat sich so in den Jahren auch danach getan so an an Versuchen auch Krankheit Gesundheit so ein Stück auch zu äh, beschreiben dann äh, ist eine interessante Entwicklung wie ich hier als finde ist das versucht wird so die jeweilige subjektive Erfahrung auch stärker in den Blick zu nehmen oder in den Mittelpunkt zu rücken. Also nicht nur zu gucken, was sind so statistische Mittelwerte und dann weichst so du davon ab und dann bist du wieder krank oder gesund. Das könnte man ja auch sagen. Das ist so eine ganz naturwissenschaftliche, reine Definition davon. Und da ist man eigentlich ein bisschen von abgerückt und zu sagen, es ist ja auch sehr von den Einzelpersonen auch abhängig und auch, welche eigenen Körpererfahrungen ich auch mache. Also die Perspektive des Patienten, der Patientin und des Patienten ist glaube ich im Laufe der Jahre jetzt auch immer stärker eigentlich in den Mittelpunkt gerückt und so eine Idee von auch von einer Übereinstimmung auch mit sich selbst, also diese Idee auch von so einer körperlichen Stimmigkeit auch. Und das rückt ein bisschen weg auch von diesem Idealzustand, der da beschrieben wird in dieser WHO-Definition. Und es rückt auch ein bisschen weg von diesen objektiven Begebenheiten. Das finde ich eigentlich ganz spannend daran. Es rückt, und das ist ja auch ein Trend, den wir sozusagen gesamtgesellschaftlich haben, eigentlich das Individuum stärker in den Mittelpunkt. Und hat aber auch, klar, ist eine ambivalente Geschichte immer, wenn die Individuen plötzlich so ganz wichtig werden, auch, äh, auch in Richtung Eigenverantwortung, Ich denke, das kann man auch, durchaus auch kritisch sehen, ne, was den Individuen da sozusagen auch aufgebürdet wird, an, auch an Verantwortung. Ja, das hat mich auch beschäftigt, also wie ja. viel Verantwortung eigentlich den Individuum zugeschrieben wird. Ja. Ja. Also wenn, äh, wenn klar ist, was man tun muss, um äh, gesund zu bleiben, dann äh, ist da auch ein hoher ja. Druck drauf, dass man das gefälligst auch... <lacht> Ähm, also ich, das kennt vielleicht auch jeder oder fast jeder aus ihrer eigenen Familie. Also ich kenne das zumindest, wenn der Opa gerne mal ein Glas Wein zu viel trinkt oder die Oma keinen Sport macht ähm, und äh, gerne ihre Salzstangen futtert und äh, vielleicht ein Kilo zu viel hat, ähm, dann gilt aus der Sicht der Familie nicht mehr die reine Selbstbestimmung das ist nicht ihre Sache oder seine Sache, sondern die Familie denkt, ähm, sie hat da auch einiges mitzureden. Schließlich hat sie ein Interesse daran, dass Oma und Opa ähm, lange gesund äh, bleiben. Und sie meint es ja auch nur gut. Ja? Ähm, und ähm, deswegen ähm, kriegt, kriegen die beiden dann auch gerne vorgerechnet, dass sie sich ungesund verhalten und dass sie sich doch bitte gesünder verhalten. Sollen. Ja. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, gar nicht so selbstverständlich. Und das zieht sich ja auch durch ähm, viele Bereiche, ob wir einander Gesundheit schulden, sage ich jetzt mal. Wir hängen ja alle am selben Gesundheitssystem und das verursacht ja auch immer Kostenkrankheit. Mhm. Und ähm, und wo ich es auch besonders ähm, auffallend finde, ist ähm, die, der Krankenstand von Beschäftigten. Der wird ja häufig als volkswirtschaftlicher Schaden bezeichnet. Also das setzt ja so ein bisschen dass der voraus, als wäre der Normalzustand und der... Also, der zugleich der Idealzustand, nämlich dass wir alle gesund sind, ähm, dass wir quasi alle das Vermögen haben, immer gesund zu sein. Und wenn wir krank sind, dann richten wir einen Schaden an, für den wir eigentlich haften müssen. Ja. Mhm. Jetzt ist äh, die Haftung ausgelagert in die gesamtgesellschaftlichen Gesundheitssysteme, das wird irgendwie ausgeglichen. Ähm, dieses Solidarsystem ist in Deutschland ja auch ein sehr starkes System. Aber wir erleben jetzt ja auch in der Pandemie, dass da viel gespart wurde und wir wissen auch, der demografische Wandel äh, bringt da auch Herausforderungen mit sich. Ja? Also dass da einiges an Gesundheitskosten äh, geschultert werden muss. Und da ähm, sind dann auch Trends zu beobachten in der Gesundheitspolitik, dass äh, natürlich immer mehr auch darauf hingewirkt wird, dass, dass man gar nicht erst krank wird. Hm. und ähm, das dieses Verhältnis von Eigenverantwortung und selbstbestimmtem Gesund oder Kranksein und ähm, dem Eingewobensein in eine gesamtgesellschaftliche Solidargesellschaft. Das ist gar nicht so einfach. Wer mhm. ist verantwortlich für was und ähm, wie? frei fühlen wir uns eigentlich ähm, abends gemütlich mal eine Zigarette zu rauchen und, und ein Glas Bier zu trinken und mhm. <lacht> noch, noch eine Schweinshaxe dazu zu essen. Mhm. Ja. Ich, will ich will da gehen. einen kleinen Aspekt vielleicht auch noch anfügen, wo es um dieses Thema Kontrolle geht. So was, was ich so in den letzten Jahren auch so beobachtet habe, ist so ein äh, großes Interesse, auch nicht nur bei Jüngeren, zu so diesem Self-Tracking Geschichten, also wo ich selber auch meine Körperdaten auch so erfassen kann, kontrollieren kann. Ich finde, es hat so ganz, auch ganz interessante Aspekte, weil einerseits werde ich dann ein Stück weit ja auch so ein bisschen zu Experten meines eigenen Körpers. Also eine Sache, die ich vielleicht vorher immer delegiert habe an, an den medizinischen Bereich, wenn es darum ging, meinen Blutdruck zu messen oder auch was weiß ich, andere Körperdaten auch zu erfassen. Und da wirst du jetzt ja praktisch über die neuen digitalen Möglichkeiten auch in die Position versetzt, das zum Teil auch ja selber zu können. Und es gibt so Menschen, die das mit voller Begeisterung machen und, und äh, sich da sozusagen ein Stück Autonomie auch gegenüber dem System dann erarbeiten, äh, die sich aber auch gleichzeitig in so eine ganz merkwürdige Abhängigkeit von diesen ganzen Apps und dem all, was es da so gibt, auch auch begeben. Also die können gar nicht mehr äh, in den Wald gehen, ohne ihre Schritte zu zählen. Das finde ich dann auch äußerst bedenklich, muss ich sagen. Diese Fortform von auch Selbstkontrolle, wo man doch eigentlich immer so propagiert, ich bin jetzt ein freier Mensch und entscheide selber, wie viel ich laufe. Äh, manchmal habe ich eher das Gefühl, das Gerät entscheidet dann, wie viel ich dann und warum ich auch laufe gerade und nicht einfach, ich möchte mal in der Natur sein. Also Das hat auch so unterschiedliche Aspekte, auch dieses Thema mit Freiheit, Kontrolle, Verantwortung auch. Ich finde, das ist immer in so einem Spannungsverhältnis auch zueinander. Ja, ich finde, das ist so ähnlich wie bei ähm, den verschiedenen Ernährungstrends. Ja, also, das es gibt ja ganz, ganz, ganz viele. Ja, ja. Und vegan ja sowieso. Und, ja. Ähm, und ich kenne auch einige Menschen, die... Ähm, das mit voller Erfüllung und Freude auch tun, mhm. ja, die für sich was entdeckt haben, was äh, zu denen total passt und auch ähm, so das Lebensgefühl anreichert und ähm, wo das Rituell begangen wird und wo sich die Zeit mhm. fürs Essen genommen wird und ähm, wo das ein wirklicher Gewinn für den Alltag ist und natürlich auch für die Gesundheit, das äh, sieht man dann auch an, wie schön die Wangen <lacht> rosig blühen und so. Ähm, aber da steckt natürlich auch ähm, noch was anderes drin. Also es ist, ich habe jetzt neulich mal gelesen, es gibt eine neue Krankheit. Es gibt ja ständig neue Krankheiten und neue Süchte. Es gibt jetzt die Sucht, ähm, richtig zu essen. Also das nennt man Orthorexie. Ähm, das kann man natürlich auch kritisch sehen, dass man jetzt auch das gleich wieder zur äh, ja, wieder eine neue <lacht> erklären muss. Aber ja. <lacht> genau, also es gibt offenbar Menschen, die da ihre Freiheiten Stück verloren haben drin ja. in, in ihrer Ernährungsweise und für die das zum Zwang zu geworden ist und die sich keine Fehltritte mehr erlauben können aus ihrer Ernährungsweise heraus und die sehr stringent ähm, das agieren und wo das auch den gesamten Alltag dann nicht bereichert, sondern einschränkt. Ja. Ja, ja. Ja, und vielleicht sind auch solche Erscheinungen ein Ausdruck davon, wie, wie hoch dieser Stellenwert äh, von Gesundheit ist. Und ich glaube auch in so einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben und in unserer Arbeitswelt im Grunde gleichgesetzt wird mit, also gesund ist gleich leistungsfähig, ja, oder gesund mhm. ist gleich erfolgreich, gesund ist mhm. gleich ähm, zufrieden und gesund ist gleich... Ähm, ja, erstrebenswert. So. Mhm. Also, äh, auch da sind wir nicht in allem frei, was wir tun. Ich mhm. ja. Und ähm, dazu muss man natürlich auch kritisch sagen, dass nicht alle Menschen die gleichen Zugänge zu gesundheitsbewussten mhm. Verhalten, ges guter Ernährung und Sport und äh, anderen Dingen haben. Also, wir haben in Deutschland ähm, ein eine sehr hohe Diskrepanz in der Lebenserwartung zwischen Menschen, die gut situiert sind, und armen Menschen. Ich ja. habe jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, aber es sind ungefähr zehn Jahre Unterschied in der Lebenserwartung. Ja. Und das ist ganz schön viel. Also ja. das ist. Und daran merkt man, dass es eben überhaupt nicht nur, also gesund ist nicht nur, wer sich gesund ernährt oder wer irgendwie Sport macht, so gesund ist nicht nur das, was man selber macht, sondern man wird auch in Situationen reingestellt, da kann man gar nicht so viel dran mitwirken und das finde ich ganz schön drastisch, ja. Also. ja. Ja, Also ich kann sagen, wir haben ganz unterschiedliche Chancen einfach auch so ein gesundes Leben zu führen. Und äh, da geht es natürlich auch ganz schnell um Fragen auch von, von Gerechtigkeit. Nun gibt es äh, im Bereich der, der Ethik einen Bereich, äh, die sich ganz stark damit beschäftigt haben. Und ich denke da sofort an die äh, Philosophin Martha Nussbaum, die sich ja ganz viel Gedanken gemacht hat, auch um gutes Leben und den Zusammenhang auch mit Gerechtigkeit, zusammen mit Amataya Zeng. Und ähm, die haben sozusagen, das nennt sich Capability Approach, ähm, entwickelt. Also einen Ansatz, wo es um äh, Fähigkeiten, aber eigentlich eher um Befähigung geht. Denn eigentlich geht es ja darum, erstmal zu gucken, habe ich dann überhaupt eine Chance, auch Ideen für ein gutes Leben zu entwickeln. Also was Martha Nussbaum macht, ist eigentlich nicht zu sagen, ich mache jetzt mal eine Liste von Punkten so und so und so, hat ein gutes Leben auszusehen, sondern sie sagt, ich brauche eigentlich erstmal so Voraussetzungen. Ich brauche Fähigkeiten oder Befähigung, um selber auch eine Idee entwickeln zu können. Wie könnte dein gutes Leben auch aussehen? Und wie kann ich das dann auch umsetzen? Und die hat dafür so ihre inzwischen schon ziemlich berühmte Liste mit den zehn Capabilities entwickelt. Und ähm, ich würde jetzt mal, ich will jetzt nicht alle zehn zitieren, kann man auch schön nachlesen in ihrer Veröffentlichung. Nicht um Gerechtigkeit, das gute Leben, ich will man die ersten drei benennen, weil die einen ganz starken Bezug auch zu dem haben, was wir eben gerade auch so ein bisschen diskutiert oder worüber wir gesprochen haben. Und das erste, der erste Punkt in Ihrer Liste lautet nämlich Leben. Leben, die Fähigkeit, ein menschliches Leben normaler Dauer zum Ende zu leben, nicht frühzeitig zu sterben und nicht zu sterben, bevor dieses Leben so eingeschränkt ist, dass es nicht mehr lebenswert ist. Das ist sozusagen der erste Punkt auf Ihrer Liste. Der zweite ist körperliche Gesundheit. Die Fähigkeit, bei guter Gesundheit zu sein, wozu auch die reproduktive Gesundheit, eine angemessene Ernährung und eine angemessene Unterkunft gehören. Und der dritte Punkt ist körperliche Integrität. Die Fähigkeit, sich frei von einem Ort zum anderen zu bewegen, vor gewaltsamen Übergriffen sicher zu sein, sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt eingeschlossen. Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung und zur freien Entscheidung im Bereich der Fortpflanzung. Das sind jetzt so die, die ersten drei Punkte auf ihrer Liste oder Befähigungsliste, wo sie sagt, das, das muss eigentlich erfüllt sein, damit ich überhaupt mir eine Idee auch machen kann vom guten Leben. Denn das macht alles keinen Sinn, wenn ich jedes Mal oder Angst habe ähm, um mein eigenes Leben, wenn ich mir ständig Gedanken machen muss, habe ich genug zu essen, zu trinken, ist mein Leben bedroht durch äh, kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Also äh, dann ist das sozusagen alles hinfällig und ich kann gar kein, keine Ideen zum guten Leben auch, auch entwickeln. Und ich finde, das ist ne, sind ganz wichtige Gedanken, wenn man sich auch äh, dafür stark macht sozusagen, äh, dass Menschen Eigenverantwortung übernehmen sollen, äh, auch für den Bereich der Gesundheit oder dass es so etwas wie ein gelingendes Alter gibt. Ich muss natürlich auch gucken, mit welchen Bedingungen müssen Menschen auch überhaupt auch umgehen und was muss sozusagen ein Staat, ein Gesundheitssystem auch eigentlich bereitstellen, damit alle auch die Möglichkeit haben, zu so einem gelingenden Alter oder wie man es auch dann nennen würde, oder einem guten Leben auch, auch zu kommen. Das finde ich, sind ganz wichtige Punkte, wenn es um Thema auch Gerechtigkeit und, und äh, Gesundheit auch und, und äh, Krankheit auch, auch geht in diesen Bereichen. Ja, gelingendes Alter ist ein gutes Stichwort für mich. Darüber ähm, denke ich auch viel nach. Mhm. Und ähm, es gibt in der Alterswissenschaft so einen Ansatz vom erfolgreichen Altern, ähm, mhm. den würde ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal nennen, weil das so ein Ansatz ist, wo es darum geht, möglichst alle Alterserscheinungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen so weit wie möglich fernzuhalten. Und das ist eine ziemlich elitäre Sache, weil der im Grunde auch die Menschen in den Blick nimmt, die überhaupt die, die Voraussetzungen dafür mitbringen, sehr gesund lange leben zu können. Also das ist dann quasi zugeschnitten auf Menschen, die also nicht auf dem Bau gearbeitet haben, und ja. ähm, sondern die ähm, komforta wesentlich komfortablere ähm, Websituationen hatten und mhm. ähm, auch andere sozioökonomische Voraussetzungen. Und ähm, da würde ich sagen, das kann es nicht sein. Also das kann ja nicht der Maßstab sein ähm, zu, für ein, ein gute, ein, eine gute letzte und vorletzte Lebensphase hm. und ähm, das gute gelingende Alter ähm, bemisst sich Gott sei Dank nicht nur in der Gesundheit ja also was Menschen selber ähm, so also was sie selber ähm, als ähm, Bedingung eines gelingenden Alters auch ansehen da ist Gesundheit natürlich ein Aspekt aber einer unter vielen. Also wir sind ein ganzes Netz von Ressourcen eingewoben als Menschen unser ganzes Leben lang und äh, davon zehren wir auch im Alter und interessanterweise ist es auch so, dass die Lebenszufriedenheit im Alter nicht, nicht abnimmt. Wir werden nicht unglücklicher im Alter, auch wenn körperliche Beeinträchtigungen vielleicht schon da sind. Das heißt in der Wissenschaft Positivity Bias, was auch ein interessanter Name ist. Also Bias ist ja immer eine Verzerrung, also dass wir Dinge positiver sehen, als sie eigentlich sind. Also wenn man von außen drauf guckt, müsste man sagen, hier ähm, deine Knie tun noch weh und äh, Diabetes hast du auch, dir sollte es eigentlich schlecht gehen. <lacht> und die Person selber sagt, <lacht> ja. aber mir geht es prima, ja. Ich habe ja. meine Enkelchen, die kommen zu Besuch ja. und ich, ich, ich pflanze ja meine Blümchen und ähm, halt jeden Tag ein Schwätzchen mit der Nachbarin und mir geht's gut, ja. Also, mhm. und ähm, also das zeigt eigentlich auch an der tatsächlichen Wirklichkeit der Menschen ähm, ist ganz. Ist, ähm, die Fähigkeit ist äh, sowieso vorhanden, ja, also auch ein gelingendes ähm, Alter zu führen und die meisten Menschen sind im Alter genauso zufrieden wie ähm, in, der, in der restlichen Lebensspanne, Es geht nicht nach unten. Und ähm, das ist eher so, wie wir als Gesellschaft darüber reden. Äh, über Gesundheit, Alter ähm, und dass wir vielleicht auch einen Blick dafür verstellen für diese Ressourcen. Ja? Also dass wir den Menschen ein Stück weit die Zugänge erschweren. Also wenn wir so stark auf Gesundheit und auf Leistung und jetzt ähm, auch die sogenannten neuen Altersbilder, die aufkommen von den ganz fitten Alten und so, also die jungen Alten. Also möglicherweise ähm, erschwert es den Menschen auch ähm, ihre Ressourcen, an ihre Ressourcen dranzukommen, ja, also weil dann der Blick dafür verstellt wird, was ist eigentlich wichtig für uns, wenn das eine so überbewertet wird. Und ähm, da finde ich es wichtig, dass wir uns daran erinnern, in Wirklichkeit ähm, sind es viel mehr Dinge, die, die entscheidend sind, ja. Und auch, ob wir eine gesundheitliche Beeinträchtigung wirklich als Einschränkung erleben oder ob wir das nicht auch, kompensieren können oder ob das ein Stück weit auch ähm, unseren Weg, den wir gehen müssen, ähm, in einem guten Sinne begleitet ja? Also das kann vielleicht in, einer, in einem gewissen Alter auch wohltuend sein, zu sagen, ich ähm, schraube mal ein bisschen runter. Also ich mache nicht mehr zehn Ehrenämter, sondern ich reduziere jetzt mal auf drei. Ähm, und oft ist der Anlass eine gesundheitliche Veränderung, und das kann ich aber für mich total positiv erleben, weil das auch dann eine Form von Konzentration ist. Ich nehme neue Ziele vor und ähm, ich gewichte meine Prioritäten anders. Und das kann für mich ähm, ein Schlüssel sein, meinen Alltag wieder reicher und besser erleben zu können in der, in der Situation. So. Mhm. Und ähm, das finde ich wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Mhm. Ja. Das ist dann ja wahrscheinlich auch so eine Fragestellung, die dich auch jetzt vielleicht auch zukünftig mal in deinem Arbeitsbereich auch noch stärker bewegen wird, denke ich mal. Ich habe auch genau, genau. Ich hatte jetzt mit den Altersbildern schon mal angesprochen und was man beobachten kann, es gibt, also es hat sich so durchgesetzt, das dritte und das vierte Lebensalter voneinander zu unterscheiden. Also das dritte Lebensalter, wo man noch so ganz, ganz fit ist. Oder ziemlich fit und das vierte, wo die schon im Abbau begriffen sind und äh, das dritte Lebensalter wird so als tolle neue Lebensphase entdeckt und das ist es auch also ähm, und das vierte ist so was ganz unerwünschtes also und es scheint schwierig zu sein ähm, diese beiden Konzepte aufeinander zu beziehen und das eine scheint irgendwie die Negativfolie von dem anderen zu sein so und ähm, das macht es auch wie ich jetzt auch schon gehört habe von Menschen, die auch ähm, ganz hochaltrige Menschen begleiten, also ähm, Altenheimseelsorgerinnen zum Beispiel, ähm, dass es wirklich nicht leicht ist, ähm, diesen Abbau von Aktivität und ähm, von, nach Außen, von der Außenorientierung auch ähm, gut als, als guten Teil meines Lebensweges sozusagen zu begreifen. Ja, also eine gewisse Passivität als, als Teil meines Lebensweges zu begreifen. Oder ähm, positiv auch zu ähm, auch festschätzen zu können, sage ich jetzt mal. Ja? Also es klingt ein bisschen ähm, schwierig, weiß gar nicht genau, wie es aussieht. Also ähm, aber diese Integration von ähm, also aus dem, aus, dem dritten Altersbild ich so, äh, aus dem dritten Lebensalter als Bild, habe ich das Gefühl, ähm, da fehlen ähm, die degenerativen Aspekte und die Aspekte von ähm, Übergang zu einer späteren Lebensphase, sondern ähm, das ist mir zu wenig integrativ. Und auch denn da so Aspekte von, von Krankheit und Funktionsverlust auch da schon ein Stück weit mit reinzudenken. Ja? Also, mhm. Ja. Mhm. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so aus meiner Perspektive jetzt für die politische Bildung, was könnten denn so Aspekte auch sein aus dieser Pandemiezeit, die mich nochmal auch interessieren würden oder was man dann auch noch Schlussfolgerungen ziehen könnte, vielleicht auch für gesellschaftliche Entwicklung. Ich bin dabei auf einen ganz interessanten Aspekt gestoßen in der letzten Woche. Bei einem Gesundheitswissenschaftler aus Bielefeld, dem Oliver Randsohn, der hat nämlich festgestellt, das fand ich ganz interessant, dass es in dieser Pandemiezeit ähm, Gruppen gibt oder gab, oder die, äh, wo wir sagen würden, oh, die stehen eher so am Rande der Gesellschaft, denen es aber offensichtlich sehr gut gut gelungen ist, mit diesen Herausforderungen der Pandemie umzugehen, also mit diesen ganzen Einschränkungen auch und die Formen auch von Solidarität oder auch Resilienz entwickelt haben, wo man echt noch mal gucken müsste. Und er stellt sich so die Frage, wie kann man der Gesellschaft vermitteln, dass, von diesen, dass man von diesen Gruppen einfach auch lernen kann, von diesen Gruppen, die eher so an den auf, an den Rand gedrückt werden. Und das finde ich eine unheimlich auch eine schöne Fragestellung. Und ich finde es auch wichtig, vielleicht kann sie unseren Blick auch noch mal ein bisschen weiten, weil das, was wir in der letzten Zeit ja auch häufig diskutiert haben, war auch, wo gibt es überhaupt noch gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und vielleicht ist das gerade auch so ein Punkt, wo man noch mal genauer hinguckt und wo man auch noch mal, ja. Dinge entdecken kann, die auch vielleicht gesamtgesellschaftlich interessant sein können. Also das möchte ich auf jeden Fall weiter verfolgen, was Oliver Rantz und da vielleicht noch an seinen Forschungen jetzt hervorbringt. Das fängt jetzt ja sozusagen alles auch erst an, weil man guckt, diese Pandemiezeit, wir die sind ja noch, sind wir ja sozusagen da drin, aber was, was hat sich da auch verändert, auch gesamtgesellschaftlich und wie gehen wir auch miteinander um auch und wo gibt es aber auch, Positive Aspekte. Wir haben am Anfang ja auch sehr kritisch geguckt auf den Bereich auch von Diskriminierung und Stigmatisierung. Aber ich glaube, es hat sich an bestimmten Stellen auch gezeigt, dass es auch doch auch Zusammenhalt und auch Solidarität auch gibt. Und da nochmal genauer zu gucken und was das für die Zeit nach der Pandemie bedeutet, das finde ich im Moment auch ganz wichtig. Ja, ich finde es auch charmant, nochmal drüber nachzudenken, welche Zukunftsvision können wir auch haben miteinander, ja. Also ja. Ähm, ich habe neulich die Überlegung gehört, was wäre denn, wenn wir radikal von den Hochaltaltrigen herdenken würden und unsere Infrastruktur so umbauen würden, dass äh, Menschen nicht per se äh, ausgeschlossen sind von, von Lebenswelten. Ja? Und, ähm, und dass wir sie damit auch ähm, nicht so, also dass, dass wir den Funktionsverlust dadurch also reduzieren, dass wir als Gesamtgesellschaft Verantwortung dafür übernehmen, dass wir sagen, nee, wir wollen gar nicht, dass die Menschen ähm, körperliche Veränderungen als Funktionsverlust erleben müssen. Und wir mhm. würden ja alle davon profitieren. Also wenn, wenn alles in, in umfassendem Sinne barrierefreier ist, ähm, das wäre gelebte Inklusion gelebtes Miteinander, ja. Und mhm. das passt ja auch ein bisschen dazu, sozusagen nicht von, von Randgruppen, sondern ja, also von, von den Menschen herzudenken, die nicht ähm, mittelalterlich, äh, berufstätig, äh, wohlhabend sind, so dass die ganze Infrastruktur, die Autostadt sozusagen äh, für, für die gebaut ist, damit die möglichst schnell zur Arbeit kommen und der Rest wird irgendwie wegorganisiert. Ja? Ähm, sondern, dass wir unsere Lebensräume ganz neu miteinander gestalten und das... Mhm. Äh, da hoffe ich auch, dass die Verkehrswende vielleicht ein kleines mhm. <lacht> ähm, Teil davon sein kann, ja. Mhm. ja. Unsere Lebensräume neu zu gestalten. Ja, jetzt wir, äh, haben wir bei Krankheit angefangen, bei Verkehrswende. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich hoffe, euch hat, oder wir hoffen auch, euch hat unser kleiner Talk gefallen. Wir werden weiter an dem Thema arbeiten, nachdenken, wo Bedarfe sein könnten und was wir dazu vielleicht noch anbieten können. Und wir wünschen euch eine wunderbare Sommerzeit. Mhm in der wir uns ja jetzt hoffentlich wieder treffen können alle <lacht> oder uns wieder besser treffen können und ähm, guten, ein, ein gutes ähm, Einstimmen in die Geselligkeit der nach -Pandemie und in das Miteinander, dass wir miteinander… Ja. Christiane, möchtest du noch? Nein, ich schließe mich dir an. Ich hoffe, dass ihr euch einfach ein bisschen auch vielleicht zum Weiterdenken auch bringen kommt mit diesem kleinen Impuls. Und ja, das war's. Dann verabschieden wir uns. Auf ja. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.